So, hi. Jetzt bin ich hier zusammen mit Rem-Wizard. Hallo. Hallo. Kurz zu dir, jetzt zum Anfang. Wie lange beschäftigst du dich schon mit Tron? Ich begann so vor etwa 30 Jahren bereits, als ähm, der Tholai sein erstes Buch gerade geschrieben hatte. Und da <lacht> habe ich nicht zufällig drüber gestolpert und habe mir das durchgelesen. Das fand ich total faszinierend. Vor allen Dingen auch äh, aufgrund der faszinierenden äh, Traumberichte, die da von anderen Menschen drinstehen. Das fand ich sehr spannend. Oh, cool, das ist eine lange Zeit. Ähm, was machst du denn zur Zeit so in, den, in der letzten Zeit besonders? Naja, ich habe so äh, vor rund vier Jahren ähm, begonnen, wieder mehr äh, für Persönlichkeitsentwicklung zu tun und bin dann auf den Gedanken gekommen, mich wieder mehr mit Klarträumen zu befassen und dachte ach guckst du doch mal im Internet gibt es bestimmt jetzt irgendwas interessantes und da habe ich das Klartraumforum entdeckt und dann habe ich da äh, ja, so ein bisschen meine Heimat gefunden und äh, ich bin da sehr aktiv, gucke viel rein. Und was ist äh, von, von den Tätigkeiten her so Traumarbeit oder Klarträume, mhm. was machst du da so besonders? Naja ich führe Traumtagebuch und äh, veröffentliche meine Träume auch in so einem Logbuch im Klartraumforum, lese mir normalerweise häufig durch, was ich im Moment ein bisschen vernachlässigt habe. Deshalb ist wohl auch meine Traumerinnerung momentan nicht so gut. Aber äh, ich mache trotzdem re relativ häufig Reality Checks und ich ähm, versuche, so oft es geht, im Hier und Jetzt zu sein, was halt ähm, auch zusammen, damit zusammenhängt, dass ich ähm, Zen-Meditation praktiziere, was in die gleiche Richtung geht halt. Ne? Ja, cool. Ähm Würdest du sagen, das hat in irgendeiner Weise also die, diese Art von Träumen aufschreiben und Klarträumen beschäftigen dein Leben beeinflusst? Das ist ganz sicher. Ne? Also, äh, wie ich gerade schon angedeutet habe, das äh, trägt einfach dazu bei, dass man mehr im Hier und Jetzt ist und die, äh, ein kritisches Bewusstsein entwickelt, was auf allen Gebieten des täglichen Lebens einfach äußerst nützlich ist. Man verplempert nicht so viel Zeit ohne zu leben im Hamsterrad. Das hört halt irgendwann auf, ne? Cool. Hast du da vielleicht ein Beispiel? Ja, ich sehe viele Bereiche des täglichen Lebens natürlich auch kritischer auf die Politik, was natürlich nicht immer ganz einfach ist. Und ähm, ja, ich komme so an immer öfter an Punkte, wo ich sage, ich müsste eigentlich selbst auch mehr versuchen zu ändern, was ich aber nicht mache. Ja, ja gut, kann ja vielleicht auch kommen. Ja, genau. Danke cool. Dankeschön. Ähm, jetzt zum Schluss hast du vielleicht noch einen Tipp für Leute, die sich auch für die Art von Bewusst also Bewusstseinsentwicklung und so mit den Träumen interessieren. Ja, es ist kritische Bewusstsein ist das Ein und Alles. Ne? Wenn man, denn dann äh, kommt es ganz von selbst, dass man auch im Traum äh, auf die Idee kommt, dass das ja ein Traum ist. Wenn man kein kritisches Bewusstsein entwickelt, dann merkt man das halt nicht. Ne? Ja. Träubt man ja. immer trüb. Ich glaub, wir ja. Okay. Dann danke ich dir und äh, tschüss. Ja, ne. <lacht> tschüss.